So, hier sind wir beim Game Dimio und das ist ein richtig geiles Game, muss ich sagen. Ja, Brettspiel in VR, aber einfach super umgesetzt und ein toller Dungeon Crawler, was man alleine spielen kann, aber auch mit mehreren Leuten. Und äh, ja, macht natürlich im Multiplayer am meisten Spaß. Und äh, die arbeiten daran, wie verrückt Resolution Games, die ähm, hauen ein Update nach dem anderen raus. Also top, einfach super. Und ähm, ja, das Game gibt es ja auf verschiedenen Plattformen und ich habe zwei Keys zum Verlosen bekommen und zwar könnt ihr euch sogar dann aussuchen, ob ihr einen Pico-Key haben wollt, einen Quest-Key oder einen Steam VR key also das könnt ihr euch aussuchen und äh, ich werde das dann im Nachhinein, wenn die Gewinner feststehen und ich habe Kontakt mit euch, dann äh, werden wir das regeln, wer äh, was haben möchte und dann äh, werde ich das dann, ähm, ja, bei Resolution Games dann äh, anfordern und dann bekommt ihr den Key. Also ich kann euch das Spiel nur ans Herz legen, wenn ihr jetzt hier nicht gewinnen solltet, solltet ihr definitiv mal ähm, ein Auge drauf werfen und eventuell kaufen, weil das ist einfach genial, das Game. Ähm, seht ihr auch an den positiven Rezessionen hier, 91% Prozent, ähm, positiv bewertet und ja, also echt toll, geiles Game. Und äh, ja, was müsst ihr tun? Ihr müsst einmal natürlich Abonnent sein und dann müsst ihr einen Kommentar schreiben auf meinem, äh, ja, in, unter dieses Video hier und ähm, ja schreibt, dass ihr das Spiel hier gewinnen wollt. Warum, wieso, weshalb könnt ihr gerne äh, schreiben und dann müsst ihr noch ein Codewort mit in, integrieren, sage ich einfach mal oder mit ins Kommentar bringen und das ist Dungeon Crawler. Ohne dieses Codewort werdet ihr nicht zugelassen an der, äh, an der Verlosung und äh, ja, ich werde dann weiterziehen. Also hier gibt es zwei Gewinner, also es gibt keine Doppelgewinner, also dass äh, wirklich einer hier mit zwei Kies rausgibt, auch wenn er zweimal gezogen werden sollte, äh, dann werde ich das äh, wieder neu ziehen, äh, so dass auch zwei Gewinner hier äh, existieren. Und äh, ja, ich wünsche euch viel Glück und äh, Dankeschön für eure Aufmerksamkeit und äh, ja, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, das Abo drücken. Unbedingt. <lacht> Tschüss.